Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir schauen uns das Erstes an, was in der Academy gepostet wurde, und dann gehen wir in die Analyse rein. Wie immer, das Video hier kommt zuerst in der Academy und wird dann wahrscheinlich im Versatz von zwei, drei, vier Tagen auf dem YouTube-Kanal erscheinen. Deswegen bitte nicht wundern. Ich werde natürlich nicht die Videos zeitgleich mit der Academy teilen. Das wäre natürlich unfair. Wir schauen uns den Discord-Kanal an. Und dort sehen wir folgendes, am 25.01. habe ich gepostet, wie im Video erklärt, haben wir die Zone angelaufen und es gab eine schöne Bewegung hier. Ja, das war praktisch das, was wir hier sehen. Ich hatte den Bereich hier im Video, im letzten Video, das ich hochgeladen habe, über Bitcoin hatte ich das ja schon gezeigt, dass ich das gecallt habe, dass das passieren wird. Und äh, dann gab es hier diese Bestätigung praktisch, die ich hier nochmal in Form von grünen Umrandungen markiert habe. Und dann diesen Ausbruch nach oben in die Mitte des vorherigen Triangels mit einem Breakout im Anschluss, sagen wir es lieber so. So, dann hatten wir hier ähm, Bitcoin TA ist kein Hexenwert. Das ist das Video, in dem ich das hier praktisch predicted hatte. Und das Letzte, was ich euch jetzt zeigen möchte aus dem Academy Inhalt, was Bitcoin angeht, ist, dass wir hier an dem Punkt gesagt haben, Bitcoin hält sich gut, von hier aus kann es weiter nach oben gehen. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal angucken, dann sehen wir, das war irgendwo hier in dem Bereich und was danach passiert ist, ist das Ganze hier. So, wenn wir uns jetzt mal die Zeichnungen einblenden, dann sehen wir, dass wir hier einen Fehler hatten, einen weiteren Fehler, das Ganze sieht man im 1-Stunden-Chart natürlich jetzt nicht, ich gehe da immer vom 4-Stunden-Chart aus, wir hatten hier Fehler, Fehler, haben hier dann einen bestätigten Bruch gehabt und jetzt wird es wahrscheinlich so sein, dass wir in diesem Bereich hier mitigieren. Das habe ich ja im gestrigen Update schon angesprochen und dieses Mitigieren dieses Bereiches würde dann praktisch nochmal für Luft nach oben sorgen. Es könnte natürlich sein, dass wir hier diesen Bereich schon mitigiert haben. Wenn man sich die Bewegung hier anguckt, dann könnte das hier auch eine Mitigierung sein. Wir haben hier eine Range, sage ich jetzt mal eine kleine, im 4 stunden Timeframe und da war ein bisschen Price-Action, also von daher könnte es sein, dass durch diesen Wick, den wir hier gesehen haben, hier Liquidität eingesammelt wurde und es jetzt weiter nach oben gehen kann. Aber das ist natürlich so eine Sache, da ist es noch ein bisschen zu früh dafür, um das zu sagen. Ich habe jetzt mal aus Spaß eine Long hier eröffnet, die auch schon ein Profit ist. Das war natürlich nur ein Skype. Ob das Ganze jetzt zu einem längerfristigen Trade wird, entscheide ich. Wenn wir nachhaltigen Bruch nach oben sehen, dann könnt ihr nochmal eine Korrektur kommen. Und in dem Fall könnte man dann das Ganze natürlich auch als Setup preisgeben. Gehen wir mal in die kleineren Timeframes rein und gucken uns das Ganze mal an, was wir hier sehen. Dann ist das natürlich klar, dass wir mit dieser Bewegung nach unten einmal diese Range hier, hier angelaufen haben eine reaktion gesehen haben und wenn wir jetzt noch eine deutlichere reaktion nach oben sehen dann denke ich dass wir hier den kurs mitigiert haben und es weiter nach oben gehen kann das ist natürlich insofern Interessant, weil man von hier aus dann auch die nächsten Ziele nach oben sich anschauen kann und da gehen wir jetzt mal kurz hin und blenden das hier aus und ich blende dafür die Expanded Flat ein, die ich hier eingezeichnet habe. Und zwar sieht man hier folgendes, wir haben hier eine ABC, die praktisch hier eine Welle A wäre, dann eine ABC, die eine Welle B wäre und jetzt eine 1 bis 5 nach oben, die praktisch eine Welle C wäre, die dann praktisch die Welle X wäre. Darstellt. Wie hoch kann das Ganze gehen? Für mich persönlich sieht es so aus, dass der Bereich hier von den Konfluenzen, ob das jetzt Gaps sind, ob das jetzt andere Konfluenzen sind, wo ich jetzt nicht näher drauf eingehen möchte, hier der Bereich ist mit Fibonacci-Werten und auch was zum Beispiel Fair Value Gaps oder sonstiges angeht. Könnte das hier eine Konfluenz sein, die für mich ein erstes Short sein wird, definitiv. Und die nächste Anlaufstelle wäre zwischen 30.000 und, was haben wir hier oben, ungefähr 32.000. Ja, das wäre so die Anlaufstelle, wo ich meine Short-Position eröffnen würde und auch dementsprechend dort den Markt shorten würde. So, gehen wir mal hin und äh, blenden das aus. So, haben wir hier nochmal... Den anderen Count und zwar den Elliott-Wellen-Count, den ich ja auch schon mit euch geteilt hatte. Ich blende kurz den Pitchfork hier aus, der gehört eigentlich auch gar nicht hier rein. Ähm Genau. Das Ganze sieht für mich nach wie vor so aus, als würden wir hier eine mögliche fertige 1 bis 5 sehen, die hier eine ABC nach unten bis in den Bereich hier fertigstellen wird und von dort aus dann zu neuen hochlaufen wird. Wir können uns in dem Video hier auch gerne jetzt mal angucken, wo für mich persönlich, ja, die Ziele liegen für eine eine nächst größere Welle und dafür legen wir einmal hier unten an, also praktisch bei so gut wie es geht 0, dann zur Welle 5 und dann einmal hier unten in dem Bereich, wo ich denke, dass die Korrektur zu Ende ist und dann sehen wir, dass wir gehen wir gerade hier hin Welle 1 2. So, dann sehen wir, dass wir Ziele bei 118.000 US-Dollar haben. Das ist für mich auch realistisch, allerdings ist es nicht für mich realistisch, jetzt zu sagen, okay, von hier aus geht es jetzt auf 100.000 hoch. Das wird meines Erachtens nach nicht passieren. Ihr dürft mich gerne steinigen oder ähm, keine Ahnung wie nennen, aber ich bleibe da bei meinem Plan. Ähm, ihr kennt meinen Plan. Für alle, die ihn nicht kennen, blende ich ihn hier nochmal ein. Das ist mein Plan gewesen von 2021. Wir haben hier einmal diesen Bereich gehabt, den wir nicht ganz nach oben korrigiert haben, was absolut nicht schlimm ist. Ja. Ich habe das Ganze auch von der Art und Weise, wie das aussehen müsste, nochmal neu gestaltet. Ähm, Gehen wir kurz darauf und blenden uns hier die Vorhersage aus. Wäre das Ganze so. Und ihr seht, ich habe nichts geändert, außer halt eben, dass wir hier dann den Boden, ich blende nochmal ein, bevor es heißt, das stimmt nicht. Den Boden habe ich akkurat gecallt. Und habe dann auch dementsprechend gesagt, dass wir dann diese Bewegung sehen. Und was wir hier sehen, ist halt eben eins zu eins das, was ich 2021 gesagt habe. Ich gehe davon aus, dass wir diese 28.000er Marke anlaufen werden. Ich gehe auch davon aus, dass wir die 32.000er Marke anlaufen werden, um, weil hier halt eben Unmengen an Liquidität liegt. Und denke, dass wir hier jetzt wahrscheinlich nochmal einen Move hochsehen bis ungefähr 26.128, so um den Dreh. Und dann könnte es eine größere Korrektur nach unten zu 18.000er-Marke gehen. Dann werden alle sagen, okay, wir haben hier eine 1, 2 gebildet, was den elliott wellen count angeht. Und dann würden wir hier die nächste Impulswelle starten, die natürlich auch rasant nach oben gehen wird. Was aber dann letztendlich nach meiner Meinung passieren wird, ist, dass das Ganze dann nur eine WXY ist, die praktisch als WXY. Y ausgespielt wird, natürlich passt das jetzt hier nicht mit den äh, Wellen überein, da müssten wir das Ganze schon als eine 1 bis 5 hier hochmachen. aber das war wie gesagt der Forecast von 2021, da wusste ich jetzt nicht, dass wir 2022 oder 2023 hier eine 5 Bewegung bilden. Deswegen seid ihr auf jeden Fall gewappnet. Wir schauen noch einmal kurz bei dem Dollarindex rein und da kommt der interessante Punkt, äh, den ich euch die ganze Zeit schon angesprochen habe. Und dafür gehen wir auch kurz nochmal in Discord rein. Was man hier sieht, ist, dass ich gesagt habe, in der Zone wird der Dollarindex wahrscheinlich drehen. Ich habe es dann hier auch nochmal schriftlich in ausführlicher Art und Weise gezeigt. Ist aber jetzt auch mal egal. Ihr könnt stoppen, wenn ihr das so ein bisschen ansatzweise sehen wollt. Das ist praktisch der Bereich hier. Sehen wir hier eine Ordentliche Bodenbildung könnte es nochmal bis in den Bereich hier hochgehen, wenn es bearish wäre. Und wenn es bullish wäre, könnten wir natürlich auch nach oben durchschießen und hätten ganz andere Targets, ja. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Seid ihr noch kein Teil der Bullwurst Bear Academy, könnt ihr gerne auf unserer Internetseite vorbeischauen, in unserem kostenlosen Telegram vorbeischauen. Ich würde mich über einen Like, einen Kommentar und eure Meinung unter diesem Video für Diskussionen, die konstruktiv sind, bin ich definitiv bereit und freue mich auch darüber. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Video. Das war's von mir, euer Mr. Sagittarius von der Bulberspare Academy. Macht's gut. Ciao.